Aber diesmal fahren wir gar nicht so weit, nur ungefähr 50 Kilometer. Mal schauen, ob man das schaffen an einem Tag. Also wir verlassen jetzt das Fahrrad und wollen nach Villanova de Gasella oder so ähnlich. Und jetzt schauen wir mal, wie das so wird hier. Genau. Mhm. Ja, jetzt sind wir an neuen Stellplatz angekommen. Ja und ähm, haben auch neue Orangen. <lacht> ja und gleich vorweg, da bleiben wir jetzt nur eine Nacht. Ist zwar schön am Strand gelegen. Ja, aber es ist nicht die Art von äh, Stellplatz, die mir zusagt. Mir ist das zu viel, zu groß, zu eng und mh, das einzige Schöne ist hier wahrscheinlich dann nachher der Strand. Die zeigen wir euch natürlich. Ja ja, jetzt äh, wenn wir da jetzt unsere Orangegäste haben, dann Gehen wir rüber zum Strand. Wir sind direkt hinter der Düne. Also direkt hinter der Düne ist dann der Strand. Und da gehen wir jetzt nachher hin. Wir bleiben jetzt nur eine Nacht hier, weil wir sind uns nämlich auch noch nicht einig. Wohin? Ja. Spanien oder Portugal. Also wir sind da jetzt noch in der Findungsphase. Genau. Aha. Und deswegen tun wir jetzt das Abschalten. Oh, die Orange, ich sag's euch, das ist so ein Genuss mit der Orange. Ja. Oh, und da, ich könnte mich wieder mal von einer äh, ernähren von den Orangen. Ja, ja, es ist wirklich, also, das, das ist das Allerbeste. Solche Orangen gibt es sonst nirgends. Nein, und das war ja letztes Jahr schon so. Da waren wir ja schon so begeistert von den Orange. Und in Portugal gibt es die auch. Und die kann man überall kaufen. Und ja. lecker und saftig. Oh, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. <lacht> so, aber jetzt, ich glaube, jetzt haben wir wieder genug gelabert. Ja. Anfang. Wir schauen jetzt da weiter und zeigen euch dann den, das Meer und essen ja, erst einmal und Orangen, wir müssen gestärkt sein. Ja, genau. <lacht> jo. Obwohl wir jetzt hier mitten in der Prärie sind, gibt es schon etliche Beschränkungen. Für keine Fahrräder, keine Hunde am Strand. Ja? Und das Beste ist ja, da ist noch Corona aktuell. Ja, und man soll auf der rechten Seite des Steges hier laufen. Ja, damit also, der Gegenverkehr links läuft, damit man sich nicht begegnet, aber Maske muss man keine tragen. Nein, das sind wir ja im Freien, aber die Hände und alles Mögliche. Ja, machen wir alles natürlich, selbstverständlich. <lacht> ja, also Corona ist doch noch nicht so ganz äh, weg. Ja, so, schauen wir doch mal. Wenn du so rumläufst, dann stehen wir an einem See oder Meer. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Wenn du so rumläufst, dann stehen wir am See oder Meer, und in dem Fall stehen wir Meer. Ja. geworden die sie, Aber Ach, nicht sonderlich schlimm. Nein, eigentlich gar nicht, aber das macht so richtig Spaß. Aber der Atlantik ist eiskalt. Der, der Strand ist auch sehr flach, also ja. da kann man sicherlich ja schön ins Wasser gehen. Ja. Das ist ja nicht ja. so ein Kantenabbruch, wie wir das gehabt haben in äh, Nazareth. Also eigentlich ein schöner Strand und das Wetter ist ziemlich gemischt. Ja, Wolken und Sonne wechseln Halt einfach ab, ja. aber es macht Spaß. Ja. Wir laufen jetzt noch ein bisschen am Strand, so am Wasserweg entlang. Der helle Mitschuhe. Der sehr, sehr schön, der Stellplatz. Er ist extrem groß. Und für 10 Euro die Nacht was ich. Ja, da kann man auch nichts sagen. Da nichts kann man wirklich meckern. nichts sagen. Direkt am Meer. Es ist halt einfach die Art von Stellplatz, die mir nicht so zusagt. Ja, ja. Die stehen alle hintereinander in vier Reihen. Die Entscheidung, wie wir weiterfahren, ist gefallen. Und so verlassen wir den Stellplatz am nächsten Morgen. Jetzt steht uns die längste Brückenüberfahrt bevor, die wir jemals gemacht haben. Um 10.35 Uhr sind wir auf die Brücke gefahren und um 11.36 Uhr fahren wir wieder runter, über eine Stunde. Das bedeutet, dass uns die Zeitgutschrift, als wir nach Portugal reingefahren sind, wieder abgenommen wurde. Wir sind nämlich wieder in Spanien angekommen und zwei weitere Stunden später an unserem Tagesziel Nämlich Cipiona, der Stellplatz, an dem wir schon ein Jahr vorher gestanden haben. So, wir stehen jetzt schon seit ein paar Tagen hier in Cipiona, Cipiona. Mhm. bei dem Platz La Graziata oder so. Wir blenden das ein. Ja, wir haben das <lacht> gefilmt. Wir waren jetzt ein bisschen äh, filmfaul. Ja. Wir waren zwar schon, schon zweimal in der, in der, in der Stadt, in Cipiona, haben auch wunderschönes Wetter schon hier gehabt, mhm. Geburtstag haben wir hier gefeiert, ja, <lacht> und äh, gestern, dieser Platz, da waren wir ja letztes Jahr schon mal, den haben wir auch mal schon in unserem letztjährigen Chipiona schon, schon mal vorgestellt, ja, und den zeigen wir euch auch gerne nochmal. Die haben jetzt diese Ausweichwiese, über die man letztes Jahr nur zum Strand gehen konnte. Die haben sie jetzt auch als Stellfläche verwendet, mhm. weil es so eine rege Nachfrage hier besteht. Und es ist auch schön, also ich wollte nur mal her und ich habe hier irgendwie Verbindung zu und das gefällt mir irgendwo einfach. Also und warum soll man da nicht schnell herfahren? Ja und diesmal haben wir auch das Meer bei Flut erwischt. Das zeigen wir euch gleich mit der Patronenbilder. Da stellen wir euch auch den Platz vor. Und äh, gestern gab es dann auch wie alle 14 Tage hier ein Essen, das veranstaltet der Platzbetreiber und jedes Mal gibt es was anderes. Gestern gab es MIGAS. Ja, das ist ein sogenanntes Arme-Leute-Essen. Ja, und all, alles so spezielle ist, also aus der spanischen Region, gibt es da alle 14 Tage, da werden dann die Gäste dazu eingeladen. Ja, das war ganz nett. Vor allem, ja. man kommt ja dann auch mit anderen Camper in rege Kontakt. Mhm. Das zeigen wir euch dann auch schnell. Zu Migas gehört Speck, Knoblauchzehen, Paprikawurst und Paprika geschnitten. Und natürlich Brot, Brot, Brot. eine Wurst. Oder was auch immer. Ich schätze, das ist paprika -Wurst. Das ist unmöglich. Das ist die Wurst, die da jetzt wahrscheinlich in das Essen da vorne reinkommt, gell? Ja, und auch. ich bin experimentierfreudig und genieße heimisches Lebensmittel. Das ist ein Bier, da kann nicht so viel verkehrt sein. Oh, das passt es? Das passt, ja. Wunderbar. Jetzt muss ich mich anhalten, gibt fast nichts mehr. Also die Ursi hat nie Gas. Und die Usi? Die probiert jetzt. Ja, die Und einmal mal, mal schauen. halt Brot, Brot, Brot. <lacht> und wir fahren jetzt nach Tijuana Tijuana ist eine fast nach ja und und Karnis anscheinend ja. Ja. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie da, Ein Karneval heißt das hier, glaube ja. ich. Ja? Und die mhm. sind auch offensichtlich auch alle verkleidet. Wir wissen es nicht, also wir schauen uns da mal rein. Wir haben uns auch extra verkleidet. Aha, sieht man, oder? Wir sind richtige Touristen. Ja. <lacht> wir treten ja wie Touristen auf, ja. <lacht> Wir schauen uns das jetzt mal an und dann mal schauen, vielleicht sieht man irgendwas und das würde man natürlich dann filmen. filmen. Genau. Also schauen wir was rauskommt dabei. Ja, genau, das Wetter war schon schöner heute. Es ist ein wenig, ich weiß gerade, wie kann man das betreiben? oder? Ja, drüben, also? Aber ja. es ist trotzdem angenehm. Also wir fahren auf jeden Fall los. Ja. Zieht euch warm an, vorsichtshalber. Ja, genau. Regen also kommt keiner, ich. schon braucht ihr keinen. Nee. Irgendwie scheint uns das mehr Richtung Aufräumen zu sein, als dass da in Konstanz sagt man Meschgerle zur Maskierte. Ja, aber ich habe hier noch kein einziges gesehen. Die einzigen Meschgerle sind wir. Ja, Gott sei Dank haben wir mir nur als Tourist getan. Ja, genau, da können wir so rumlaufen. Also da laufen keine kann ich, Karnevalzirken ich rum. Nein, aber wir laufen jetzt auch hier ein bisschen rum, vielleicht sieht man ja doch noch irgendwo was. Und dann soll es eine große Beilerfiesta geben, ja. Da ist uns gesagt worden, das haben wir uns aufgeschrieben und dann gehen wir jetzt mal hin und schauen, ob es da Baila gibt und ob die Ossi dann was essen macht. Denn das der ist Helle ist ja irgendein Baila. Nee, aber ich muss jetzt erst mal schauen, wo ja. das ist und ja, ja. wie das erst ist. mal schauen und dann mhm. die Umstände eruieren und dann okay. sehen wir weiter. Ja. <lacht> also die Chibioner die, sind alle auf Achse. Da ist schon was los. No, no me Mentira, mentira, yo estoy una clase y se me han perdido No me comprar. pero me no me so, jetzt ist uns was passiert. Ja, passiert ist gut. Jetzt sind wir angesprochen worden und die haben uns das jetzt alles erklärt und jetzt haben wir was zum Essen bestellt. Eieieiei. Ei, ei, ei, ei. ja. Haben wir das jetzt schon bestellt oder nur? Ja, das haben wir bestellt. Ah, okay. <lacht> Warten wir auf die Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Also die, die Ursi kriegt auf jeden Fall eine Beela. Ja, hoffentlich? Ja. Und ich kriege auch irg irgendwelche Pilze mit Kartoffeln. <lacht> wir lassen uns überraschen. <lacht> ja, also. Also jetzt setzen wir uns auf jeden Fall mal hin und dann sehen wir weiter. Also irgendwie verstehe ich das alles, heißt, aber die Osi verhandelt für mich. Das macht die wunderbar. Jetzt setzen wir uns auf jeden Fall an einen anderen Tisch, Das sind glaube ich auch Deutsche. Hier sieht es schon ganz ordentlich aus und der Wein auch. Und der Rest wird auch ordentlich sein. Da war jetzt was los, ja? Ja, klar, gibt ja auch was zu essen. Wenn ihr er was erleben wollt, dann müsst ihr nach Chipiona kommen, wenn der Faschig ist. Ja. Aber eigentlich nicht unser Ding und ich verstehe dann gar nichts mehr. Ja, die, die ich bin ja Musik ein bisschen schwerhörig. Ein bisschen ist gut, aber ja. die Musik war schon sehr laut und wir saßen jetzt halt auch fast äh, vorne bei der Kapelle und von daher. Und da haben wir alle auf Spanisch auf uns eingeschwitzt. Ich hätte gar nichts mehr geblickt, aber die Ursache ist alles gemanagt. Ja, manchmal geht's. Und, und die Pilze gehen ganz gut, aber waren sehr ölig. Ja, hier ist glaube ich alles etwas mehr ölig. Ja, ja, mhm. ja. ich sage jetzt schon Ding, das nächste Mal mache ich die wieder mehr. Fettfreier. Aber es ist eine gute Idee, die so rausblutieren. <lacht> war alles okay. <lacht> Oder? Ja, ja, aber laut war es. <lacht> Wenn man an der Kapelle sitzt. Also, diese Hektik ist nicht unser. Jetzt waren wir noch mit ein paar Leuten am Tisch gesessen. Auch noch Deutsche? <lacht> ja, aus Kiel, der hat uns noch vom Fernsehen gekannt. Ja, der hat uns gesehen, aber sie war ja nicht aufs Kino, nur er. Sie ja, war sie war verbunden sich. Und die kamen jetzt drei, waren drei Monate in Marokko. Ja, genau. Und hier trifft man sich, ja. so klein ist die Welt. So, aber das wollte man jetzt alles gar nicht so erzählen, oder? Doch, wollte doch. ich natürlich, das okay. muss man doch sagen. Okay, war weltbewegend wichtig. Ja, und dass ich das Essen <lacht> alles gut überstanden habe, soweit, ja. <lacht> Jetzt laufen Wir hier noch ein bisschen durch die Straße und dann. Genau, das schauen wir uns noch mal an. Also ist wirklich schön hier, da ist wirklich was los, da ist Leben, ja. ja, ja. Ich glaube, die ganzen Familien sind hier und. Ja, ja, und der paar einmal im wieder mal. Ja, aber sehr wenig, also kein Vergleich jetzt hier mit dem deutschen. Aber jetzt kommt gerade ein. der Fassnacht oder Karneval oder so. Meschkerl ist gut, sie hat eine farbige Verrückung. Shit, your money Con el agua al viento y con la palmera, Ponemos carnero en una fogana Y nos pone nada, como los premios de la cabalgata Invocamos a los aliens, a los seres malditos Los espíritus vuelven por medio de nuestros ritos Y si por casualidad veo que los conecto Comen humo otro caludito. Esta tribu cocotanga está también alimenta. alimentada, que ya me dicen algunos el puro. ¿Cocotanga? ¡No! Puro que es mucho puro. La hume. aunque nuestra alcalde ríe presume como de una fuerte de oleaje, trigo por tribuena como los pulpos a No se llega en agosto seguro y no te viento, ya sabes es una no cuenta y está todo el mundo contento porque de una vez por todo el verano el pueblo Va en aparcamiento, esta tribu un poco tan danza, también alimenta, que ya me dicen alguno, poco canga, tú lo que tienes. zwischen Spanien und zwischen Deutschland. In Spanien nennt man so was Lebensfreude und Spaß. Und bei uns sagt man dazu Rassismus. Ja. <lacht> wird halt alles immer übertrieben. Ne? Ja, so sind halt wir Deutschen, ne? Ja. Aber so ist doch viel schöner, oder? Seien ah, wir ja. mal ehrlich. Da wird doch niemand beleidigt. Ja. Also, also aus meiner Sicht oder unserer Sicht, gell? Ja, ja? Ja. Hat jeder sein Freund gehabt und hat sicherlich niemand böse getan. Nein. Was mit Cipiona. Ja, weil schön war es wieder. Wir ja. waren knapp eine Woche da mhm. und äh, unsere Intention war ja, wir fahren nach Cipiona, weil da war Sonne angesagt und in an der Algarve war es ja nicht ganz so toll das wieder. Ja, ja. Aber jetzt hier war es auch nicht besser. Ja, also <lacht> ein bisschen mehr Sonne haben wir schon gehabt und mhm. vor allem haben wir C Cipiona angeschaut und ich muss ja ehrlich sagen, man ist jetzt das zweite Mal in Cipiona, ich fühle mich da irgendwie heimisch. <lacht> Also ihm gefällt es halt furchtbar gut. Und deshalb sind wir da ja auch nochmal hin. Ja, war ja auch sehr schön. Wir haben nur einen Dach gefilmt, das war beim, bei dem Karneval. Mhm. Aber wir waren also mehrmals in der Stadt drinnen ja, ja, mhm. und haben einfach mal, mal eine Freizeit ohne euch gemacht. Brauchen ja. <lacht> <lacht> wir auch mal. ja. Ja Und äh, auf dem Stellplatz selber haben wir Einige von euch kennenlernen dürfen. Das war sehr schön. Auch, dass er bei uns geklopft hat, das ist überhaupt kein Problem. Wir, ja. wir, wir freuen uns immer, wenn wir jemanden kennenlernen, der uns zuschaut. Ja, ja also, und äh, es war immer nett, sich mit euch zu unterhalten. Und wir grüßen euch hier nochmal. Ja. <lacht> äh, der Stellplatz, bei dem wir gewesen sind, wir haben ihn ja eingeblendet. Es gibt mehrere Stellplätze, also wir fühlen uns an diesem Stellplatz sehr wohl. Wir sind, wie gesagt, das zweite Mal schon da. Wir waren letztes Jahr ein paar Tage da gestanden und haben uns wohl gefühlt und auch jetzt haben wir uns wieder sehr wohl gefühlt. Es gibt mittlerweile einen offiziellen Stellplatz, der ist am Yachthafen von der Stadt betrieben, allerdings alles auf Asphalt. Ja, also nicht Aber so der fiel direkt mit Meerblick. Ja, ja direkt am Meer, ja. Und es gibt aber auch private Betreiber in der Innenstadt und wie wir von anderen erfahren haben, also auch für 9 Euro oder so. Also äh, es gibt hier im Prinzip für jeden was. Ja, ja genau. Mhm. Also wenn ihr nach Cipiona wollt, es ist wirklich eine, eine tolle Ortschaft, also mir gefällt es und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir da waren. Ja, aber das werden wir ja jetzt sehen. Also Pläne so weit voraus machen wir ja eigentlich keine. Die Ursi sagt, sagt mir immer, dass ich Pläne mache, ja. ja weil es doch immer anders kommt. <lacht> Denn äh, unser Plan für nächstes Jahr, nächste Winter, ist irgendwie ein bisschen anders. Ja. Andere, aber das sehen wir alles, wie das dann kommt. Auf jeden Fall haben wir uns diese Zeit hier genossen in Spanien. Die war sehr schön, ja. aber jetzt fahren wir wieder nach Portugal. Portugal. Mhm. Und wenn euch das Video von Gibiot Jona gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Ja. Und ansonsten sagen wir einfach Tschüss, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja. Mhm. <lacht> Tschüss. Tschüss.